hat der Bundesnachrichtendienst ein Problem mit Rechtsextremisten in den eigenen Reihen. Behördenchef Karl spricht selten vor Kameras. Nun aber hat er sich in einem Interview mit dem ARD politmagazin Kontraste dazu geäußert. Anlass waren Recherchen zu mehreren Fällen von Mitarbeitern mit rechtsextremen Bezügen. Die Behörde hat angekündigt, ihre internen Strukturen zu überprüfen. Thüringen. Hier spielt sich einer der Fälle mit rechtsextremen Bezügen ab, den das ARD Politikmagazin Kontraste recherchiert hat. Björn Hornschuh, bis Dienstag AfD-Kreistagsabgeordneter im Küffhäuserkreis. Hier gilt die Partei als erwiesen rechtsextrem. Das Brisante daran, der Bundeswehroffizier Hornschuh ist in Recherchen zufolge Mitarbeiter des BND. Dennoch stellt er in sozialen Medien seit Jahren in Frage, dass Deutschland eine Demokratie ist. Die Bundesrepublik bezeichnete Hornschuh in einem Facebook-Post im Jahr 2018 als DDR 2.0. 2019 spricht er von Umvolkung. Wiederholt teilt er Inhalte des vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Magazins Kompakt. Der BND prüft nun nach Kontrasteinformationen disziplinarische Konsequenzen. Derzeit darf Hornschuh die Gebäude des BND nicht betreten. Präsident Bruno Kahl äußert sich nun ungewöhnlich deutlich. Um es ganz klar zu sagen, für Rechtsextremisten ist im BND kein Platz. Denn es gibt einen weiteren Fall in Bayern. Auch hier soll der BND einer Mitarbeiterin ein Betretungsverbot erteilt haben. Es geht um Elona B. Im Ferienhaus von Familie B und im Auto ihrer Söhne waren Gegenstände mit nationalsozialistischen Symbolen gefunden worden. Die aktuellen Fälle sind für uns anders genug, auch selbstkritisch und sehr gewissenhaft noch mal zu überprüfen, ob unser System der Eigensicherung funktioniert. AfD-Politiker Hornschuh kündigte am Dienstag an, die Partei verlassen und sein Mandat niederlegen zu wollen.